Die Arena-Mission für ein Forschungsgespräch zu verwenden ist etwas spe Speziell. Ich weiß. Aber naja, Papella schließlich auch ein wenig speziell. So, passt da eigentlich. Und damit heißt, willkommen zurück zu und Schild. Beim arena kampf gegen Papella. Aber bevor wir das machen... Wollen oh, wir abbrechen? Hey, wir wollen abbrechen? Hey, wirklich du hast die Arena-Mission bestanden. Ich bin schon gespannt, ob du es schaffst, die Arena zu bezeugen. Nein. Ja, ich will abbrechen. Was passiert, wenn ich abbrechen gehe? Kann ich nicht? Jetzt sagt er mir das Gleiche. Ach, ich muss ja sagen. Ja, okay. Hätte ich jetzt hier noch heilen können oder was? Nee, oder? Ich gehe noch mal zurück zum Empfang. Ich glaube, ich kann noch mal heilen gehen, oder? schade okay die labern jetzt alles hätte ich verloren aber ich habe nicht verloren okay keine ahnung ähm, ich werde auf jeden fall noch mal kurz heilen gehen einfach aus dem grund weil ich keine ap mehr habe ich hoffe ich muss die challenge nicht noch mal machen ansonsten werde ich jetzt kurz aus äh, äh, einblenden wie ich dies noch mal geschafft habe weil ich jetzt noch mal gegen die alle kämpfen muss weil eigentlich habe ich ja geschafft als ob ich das noch mal von vorne machen muss und ob ich abgebrannt habe das wäre langweilig aber ich kann es denen zutrauen. Ich weiß nicht, wie die das regeln. Deshalb wollen wir das ja mal sehen. Vielleicht muss ich einfach nur durchgehen oder so. Das können wir, ist ja auch interessant zu sehen. Was passiert, wenn man das abbricht und dann wieder reingeht? Was passiert dann? Das werden wir jetzt erfahren. So, ich hoffe nicht, dass jetzt sagen... Jetzt muss normal gegen alle drei kämpfen. Das wäre langweilig. Das dann kurz aus für euch. Ja. Lass mich durch. Wir wollen einen Kampf sehen. Hi, hi, hi, hi, yes. Nein, wir können sofort rein. Ist ein wenig dumm gemacht tatsächlich, wie ich finde, aber gut. Mir soll es recht sein. Ja, irgendwas passt so. Kein Intellion. Nein, wir machen ohne. Let's go!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 Oder kann man einfach auf mich lenken und die da hinten spawnen lassen. Naja, passt schon. Kampf gegen Papella mit ihrem ah, als da. In ihrem Galas. mok bam bam bam Vier Pokémon hat sie. Krass. Nein, das ist nicht effektiv. Was? Frage. Sag mal, kennst du meinen Spitznamen? Hexe. Oh. Das ist unfair. Ich hätte jetzt Zauberin sagen sollen. Oh. Aber das war auch so eine 50-50-Chance. Und ich hab verkackt. Kann man nichts für, oder? Was meint ihr, Leute? Pony kann sogar rein. Lass uns mal Pony versuchen. Mit Pony habe ich noch gar nicht gekämpft. Bisschen mit Galaponita. <lacht> mit ihrem Zucker, zuckersüßen Haar. <lacht> Wortwörtlich. Äh... Ich glaube, ich will auch gar nicht mit Punita kämpfen. Mit Intellion hätte ich natürlich Instant gewonnen, aber ich will ja mal ohne Intellion versuchen. Das hatte ich schon längst gesagt. Für die, die letztes Mal nicht dabei waren, sondern nur einschalten, weil die den Kampf im Pompnail gesehen haben. Gegen Parpeller. Und sehen wollten, wie ich da abgeschnitten habe. Kann ja sein. Du wisst das Bescheid. So, ich habe das Gefühl, es ist wirklich so ein 4 gegen 4, zu 5 gegen 4, weil... Kostelor kann ich ja nicht wirklich benutzen. Das wird dann so ein Ersatz-Pokémon. Ähm... Ja. also wenn mal mit Kopf muss. Ähm... Ja, ich denke, das passt eigentlich noch ganz okay, oder? Ich weiß gar nicht, wie es mit Kampfattacken aussieht. Frage. Was ist meine Lieblingsfarbe? Pink. Danach suche ich zwar einen anderen, aber es ist nicht meine Lieblingsfarbe. Was? Das... Was? Was ein Troll! Das ist ja eine richtige Trollfrage. Weil die sagt ja immer alles über Pink. Und ich dachte, das ist ja so ein Tipp, dass man das hier richtig hat. Aber nein! No, was ein Müll! Und dann noch Vergiftung! Boah! Und ich bin down. Okay, das war eine schlechte Idee, den Tello nicht reinzunehmen. Ich werde verlieren. Warum auch ein Galas Mok Ist das ist das Fee? Anscheinend, sonst hätte ich sie es ja nicht. WTF, warum ist das Fee Fee? Tschüss! Ich will ich will die weg! Eine Attacke braucht das noch. Oh verdammt, das ist ja sehr effektiv. Gift ist ja sehr effektiv gegen Pflanze. Nein. Doch, nein, egal, auch immer. Die Sache war sehr effektiv. Egal, weg mit dir. So, einer weg. Pony Level 37. So, ein normal Fee-Pokémon, Togekiss. Da wollen wir doch erstmal Grasmix einsetzen. Luftschnitt, das ist nicht gut. ist nämlich sehr effektiv. Hätte ich eigentlich denken können. Ich weiß nicht, warum ich noch nicht gedacht habe. Das ist eine Pflugersage kann. Ich bin sehr dumm. Aber das wisst ihr eigentlich alle bisher. Mittlerweile. Vielleicht sogar schlecht. <lacht> ja, ähm. Frage. Nun denn, wie alt bin ich? Ach, 80 Da legst du zwar nicht falsch, aber in Sachen Manieren hast du äh, noch zu lernen. <lacht> Lol. Ja, lieber den Push jetzt jetzt nett zu sein, Es ist ein Arena-Leiter-Kampf, da kann ich jetzt nicht so nett sein. Oh, genau, Volltreffer, natürlich kriegt der Gegner einen Volltreffer, immer doch. Und natürlich bin ich so schwach, nur weil es zwei Level nur vor, über mir ist. So lächerlich einfach. So, Heilung bitte. Ja, ist nichts für Komplettheilung. Ja, aber so ziemlich. Luftschild sollte auch kein Problem sein. Mm, naja. Ähm. würde ich sagen, Mama. Das wird ein schwerer Kampf. Einfach, weil ich Intellion nicht benutze. Sehr dumm von mir, übrigens. Nur nebenbei. Digga, ich mache ja gar nichts. Ich will Intellion haben. Oh mein Gott, ich schaff das nicht ohne Intellion. Ich hab's begriffen. Nein. <lacht> ähm, ja. Aber das sieht jetzt echt schlecht aus. Sehr schlecht aus. Ich habe einfach verkackt, weil ich keine Nintendo drin hab Ich habe echt einfach verkackt. Ich glaube, die Folge besteht nur aus diesem Kampf. <lacht> Daneben. Oh mein Gott, geil. Äh, äh. Zauberscheiner macht meistens. Ich mache mal Zauberschein. Das ist gut, war es oh, macht so viel Damage. Moving zwei Leveln und eine Entwicklung, aber trotzdem. Es macht ultra wenig. Aber ich muss angreifen. Ich habe keine andere Wahl. Ich lebe noch gut. Psystrahl. Ich muss die ganze Zeit mit Psystrahl drauf. Yes, yes. Es ist verwirrt. Heiliger Jesus! Uhu. So, das ist jetzt meine Chance, das Feeddown down zu bekommen. Ich steck sie selbst und wir schlagen auch nochmal drauf. Hoffentlich. Yes! Ah, oh, macht mir so viel Schaden. Warum auch immer. Aber ja, komm. Komm, mach sie selbst, mach die selbst. Nein! Volltreffer, Nein, natürlich nicht. Super. Psychstrahl! Und es ist im orangen Bereich, so gerade noch so. Okay, nicht mehr verwirrt. Was? Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Oh mein Gott! Verwirrt, verwirrt, verwirrt. Nein, du musst es verwirren. Verstehst du nicht, was verwirren heißen? Muss es dauerhaft heilen, aber ich bin froh, dass ich High-Items gekauft habe. Ich Oh Mann, was ist denn das für ein Mist hier? Ich muss nochmal heilen. Das ist jetzt ja zumindest voll geheilt. Und dann nochmal richtig rauf da. Keine Ahnung. Mit Zauberschein oder so. Oder? Na, Psychstrahl macht, glaube ich, mehr Sinn. In der Hoffnung, dass es... Ja, moin, wie viel. Dass es verwirrt ist und sich selbst angreift, damit es mir wenig Zeit verschafft zum Heilen. Verdammt. Ja, natürlich, zurückgeschickt. Also, jetzt werde ich doch verarscht. Ganz ehrlich. Jetzt werde ich aber so richtig verarscht. Und jetzt bin ich auch so richtig wütend. Also es trifft immer mit seinem Luftschild. Ich darf noch nicht mal angreifen. Digga, lass mich angreifen. Schön. Warum habe ich mich gegen Intellion entschieden? Bin ich eigentlich komplett dumm. Oh. Ich mache das gerade alles umsonst wahrscheinlich. Am Ende verkacke ich weil das Pokémon Level 40 oder so müll ist. Ich wette, das letzte Pokémon ist einfach Level 40. Ja, voll. Dran. Ich hab nur die Hälfte meiner Supertränke. Ich hab schon die Hälfte verschwendet, Alter. Nee. Und <lacht> oh, nicht mal die vollkomplexe. Ja, die bis Noch mehr Beschiss. Guck ich das an. Das heilt sich einfach so viel. Was? Nein. Oh, Antikraft auch noch. Ja, was mache ich so viel? Mache Antikraft weiter. Das ist okay. Aber ich mache so wenig Schaden. Mache ich. Habe ich nicht so ein Angriffs-Plus-Item? Ich setze mal so ein Angriff plus ein. X Angriff. Angriff steigt stark! Wenn ich jetzt ein Volltreffer war, dann habe ich natürlich verkackt, aber hat's nicht. Verdammt, das heilt sich so viel. Oh Mann. Alle sind einfach besiegt irgendwie. Nein! Und ich quietsche rum, sorry. Ja, mach, mach Antikraft, genau. Naja, mach Antikraft. Das finde ich gut. Steigt. Was? Was? Nein, man hat doch keinen Antikraft. WTF? Alles steigt einfach. So, Zauberschein. Bitte mach viel Schaden. Wenn ich angreifen darf. Wahrscheinlich Volltreffer, wie immer. Gefühlt. War es sogar Volltreffer, oder? Nein, war nicht. Nein. Und wie viel Damage mache ich jetzt? eigentlich ultra viel Schaden machen, wegen meinem X-Angriff. Dann benutze ich einmal diesen Kack und dann sowas. Boah, ich lasse mich einfach extra killen, damit ich einen Tailor und Team habe. Was denn das für ein Rotz? Ja, ne, noch mehr. Das ist doch so wohl ein Witz. Das ist doch wohl ein Scherz. Es ist komplett wieder voll. Was? Oh voll, voll, voll Ein Moment mal. Vielleicht kann ich das ja doch noch schaffen. Weil Pokusan macht das gerade richtig gut. Was zum Teufel? Warum klappt das mit Pokusan so gut? Und ein. Okay, wisst ihr was? Ich gebe doch nicht auf. Ich gebe noch nicht auf. Ich hatte das dann kurz raus, aber ich, ich hab Hoffnung. Wer greift zuerst an? Das Vieh. Oh. Aber warte, bevor ich noch aufgebe hier. Das Vieh ist fast tot. Und ich habe ja Heil-Items. So, Kursi muss jetzt leider sterben. Sorry, Kursi. Leider stirbst du. Doch. Dafür. gebe mich nicht auf. I'm gonna stay determined. Weil werde äh, Pokushand wiederbeleben. Corazon wird leider sterben. Aber. Als ein Held. war So viel. Verdammt. Aber Kremi wird das nicht unterkriegen lassen, wird sich nicht unterkriegen lassen. Zauberschein. Hat keine Attacken mehr üblich. Übrig, ja moin. Ja, mein Gott, wir schaffen Oh mein Gott, Leute, wenn das nicht geil ist! Dann weiß ich nicht, auch dann weiß ich auch nicht, was geil sein soll. Okay, Kremi heilen. Danach, ähm, danach, ähm, Primavo. Heilen mit Beleber. Denn Korg ist down! Oh mein Gott, als ob den Dalian! Kremi Level Up. Alle dann kriegen nichts, weil sie down sind. Kacke. Flunkiefer! Okay, nee, ich hab verloren. Das reicht. Ich habe trotzdem verloren. Das hat bestimmt Knuddler drauf. Wenn was Knuddler drauf hat, dann kann ich eigentlich nur aufgeben. Oh, ich kann euch alle meine Pokémon jetzt heilen. Die Kursi sollte sehr, sehr viele Erfahrungspunkte zumindest bekommen. Das will ich noch erreichen. Oh, geil, geil, geil. So, Kursi noch, äh, damit das zumindest noch ein paar Erfahrungsboden bekommt. Der Rest klappt ja noch mit den Leveln, deshalb, komm. Jetzt go! Yes! Wir müssen dieses Feeder down bekommen. Das ist Typ Stahl, Leute. Und ihr wisst alle, was gegen Typ Stahl gut ist. Oder? Ich glaube, Primano hat eine Attacke, die ganz gut ist. Bin ich dumm. Primano? Sorry Leute. Oh mein Gott, was ein intensiver Arena-Leiterkampf. Ey Pap, äh, Pipella, Papella, wie hieß die? Nein! Ey, das ist So voller Highs Ne, ich gebe nicht auf. Dann verschwende ich halt meine Items, ne? Aber ich gebe nicht auf. Ich setz noch mal einen Heiltrank ein, Beleber, und dann werde ich mit Kremi versuchen. Ist mir egal, mit wem ich das Vieh dann bekomme. Kann auch Kremi die ganzen Kampf machen. Das ist mir eigentlich relativ wurscht. Wisst ihr? So. Wie viele Beleber haben wir noch? Okay, passt eigentlich noch. Primano. Noch! Habe ich nicht aufgegeben. Auch wenn es. Flunkiefer ist. Noch Hoffnung. Es macht viel, auch wenn es nicht effektiv ist. Es macht viel und es setzt nur Knirsche ein. Wie geil. Ich verschwende gerade meinen Zauberschein, aber das ist mir so egal. Ich kriege das wieder und, Leute... Oh, nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Die gib gibt mir den Leben. Gib mir dein Leben. Yes! Yes! Was? Ja, letztes Pokémon. Irgendein Pokémon mit Giga Dynamax oder so? Vermut' ich mal, aber wir wissen gerade, ich wüsste ja, gerade keins. Obwohl. Vielleicht Bärmons letzte Entwicklung. Nee. Auch ein Pokusan. Endlich fängt der Morgentee an zu wirken. Meine Müdigkeit geht weg. Ui, schönes Bucusan. Doch welche Torte ist stärker? Deine oder meine? Ist es aufs Schlimmste gefasst Zeit für ein bisschen zu, für uns amüsieren? Oh. Ui. Oder wird zu einer Torte? Guckt es euch an, wie süß es aussieht. Aber unser sieht natürlich süßer aus. Habe ich recht, Pokusan? Ja, habe ich. Boing, boing, boing. Hä? Warte, was? Warum ist es keine Torte? Was? Habe ich. Ich fehlt es an Pink, hier ein Geschenk von uns. Warum ist es keine Torte? Weil der schon ist? Oder was? Oh nein, jetzt habe ich es ja richtig verschwendet! Oh nein! Habe ich jetzt verschwendet? Ich glaube, was Falsches ist, dass der schon ist und deshalb ich das nicht sein kann, oder? Oder liegt es daran, dass ich irgendwie nicht genug Wunschsterne habe oder so ein um Blödsinn? Ich weiß gerade echt nicht, woran es liegt. Wenn einer von euch das weiß, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich weiß nämlich nicht, warum ich jetzt kein Giga Dynamax Pokusan bin. Das müsste ich nämlich eigentlich sein. Hm. Der greift eh zuerst an. Lichtblick? Ach so das, ja, ja. Ich bin tot. Ich wollte es aber trotzdem riskieren. jetzt explodiere ich. Und er heilt sich so viel. Aber er ist jetzt auch weg. Wir sind beide weg. Primano ist mein letztes Pokémon. Ich werde es kurz heilen. Und dann geht auf den Kampf. So. Es ist zumindest ein ganz normales dann. auf Level 38 zum Glück. Okay, das ist gut möglich, Leute. Und ich hoffe einfach, dass ich es schaffe. Mit Primano habe ich die Hoffnung. Denn die Hoffnung stirbt zuletzt. Säurepanzer steigt stark. Dein Kack ernst du, dummes Vieh. Ich setze jetzt Zauberschein die ganze Zeit ein. Nein, kein Bitterkuss. Yes! Zauberschein! Keine Ahnung, warum es fehlgeschlagen ist, aber finde ich gut so. Und ich mache so viel so wenig. Was war das? Was war das? Hä? Egal, Zauberschein, weitermachen. Bitterkuss? Was? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Nein! Ich habe einen anderen Plan, Leute. Ich werde Kremi nochmal ranlassen. Ich glaube, Kremi hat bessere Chancen in diesem Kampf als Primavo. Äh, Primo. Primano. Nicht Marvo. Was auch immer. Aber ich habe... Ich will einfach nur den Kampf ohne Intellion schaffen. Und die ganze Folge geht auch drauf. Nur für diesen Müll. Für den einen arena verschwende ich jetzt unsere ganze Folge. Es tut mir natürlich leid, Leute. Aber manchmal ist das halt leider so. Um vor allem meine ganzen Items, ich muss danach so viel einkaufen gehen, Digga. So. Diebeskuss, war mir klar. Aber ich habe eine schönere Form als du. Deshalb werde ich gewinnen. Ich bin nur ein Level unter dir. Das ist gar nichts du. Erstmal. Verwirren. Mit gucken. Mm. Dieses Kuss. Ich will mich voll heilen. Nee, nee, nee. Hä? Was? Willst du mich veräppeln? Wehe, wehe, ich raste aus. Ich, ich wäre vom Stuhl aufgestanden und aus diesem Zimmer gegangen. Hätte ich jetzt nicht getroffen. Das meine ich ernst. Jetzt gib mir deine Leben, ja? Nein, nein, nein, nein. Oh, ich lebe noch. Bin nicht mehr verwirrt bin ich. Yes, gib mir deine Leben. Zack. So. Nein, es Lecker, lecker! Yummy, yummy! Willst du noch mehr? Gerne! Ich nur noch mehr ab! Oh, es ist auch nicht mehr verwirrt! Nein! Ich hasse es! Bitte nicht! Was wird ihr angreifen, oder? Ich versuch's mit Pythagoras. Das ist so viel bin ich so viel nicht so viel. Yes. Yes. Okay. Okay. Was ist denn das für ein Rot hier? sagt d ich so nicht. Nein, nein, nein, nein. Ich heile mich noch mal in dass er sich selbst schadet. Okay, die Folge geht drauf. Scheiß drauf. Dann geht er da die Folge drauf. Aber lasst mich zumindest angreifen. Und das Vieh besiegen. Lasst mich zumindest gewinnen. Und das ist mein Stick. Okay, passt. Ähm, Zauberschein macht sehr viel Damage. Yes! Es ist nicht viel, aber es ist ein kleiner Schritt. Was? Ich bin verwirrt? Oh, Leute, das habe ich gar nicht bemerkt. Seht ihr, wie viel Damage das macht? Yes! Bitte, greif an, greif an, greif an, greif an! Nein! Und dann war es auch noch... Oh, keine AP. Doch, eine AP habe ich noch. Okay. Nicht mehr verwirrt. Oh, ne, der Gegner ist nicht mehr verwirrt. Säurepanzer. Was ein Müll. Nicht mehr verwirrt. Zauberschein! Es ist noch möglich, Leute. Es ist noch möglich. Zauberschein kann ich nicht mehr einsetzen. Ich habe keinen ap Plus. Egal, nicht wichtig. Oh, ich bin verwirrt. Nein, bitte die bis Diebeskuss. die die Nein. Was? Ich war ganz grün. <lacht> Nein, hör auf! Yes, die Gib mir dein Leben! Noch eine jetzt! Ich schaff das! Ich schaff das! Ich schaff das! Ich schaff das! Ich schaff das! Refrain! Reif Refrain! Nein! Hör auf! Du bist doch verwirrt! Nee, das macht keinen Sinn, was man kein Sinn hat, ich, ich Egal! Yes! Wir haben gewonnen! Oh mein Gott, warum hatte ich denn keine Gigantamax-Form? Das hat mich am meisten aufgeregt in diesem Kampf. Na okay, nicht am meisten, aber am zweitmeisten. Am meisten hat mich das aufgeregt, dass das Torgekiss so OP war. Wir haben gewonnen. Wir haben aber noch gewonnen und kriegen dafür fast gar nichts. Und wir haben gewonnen. Ich <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> fehlt es zwar an Pink. Nein. Aber du und deine Pokémon gebt ein gutes Team ab. Oh Gott. Oh mein Gott.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 In dieser Hinsicht warst du zwar nicht erfolgreich, aber den Feenorden hast du dir gewiss verdient, ohne ein Intellion zu benutzen. Epic. Und hier hast du noch eine TM. Setze sie weiße ein. Diebeskuss! Ich hab das schon! Ich hab die Attacke schon! Zu guter Letzt bringe ich noch etwas mehr Pink in dein Leben, und zwar mit dieser Uniform. Zumindest gefallen, probiere sie mal an, ja? Ich schau mal nach. Vielleicht. Es ist kein Geheimnis, dass ich es genieße, junge Leute, wie dich in die Mangel zu nehmen. <lacht> Nur so profitierst du letztendlich von meinem Gewissen, so meinem Wissen auch. Doch wir Alten müssen auch wissen, wann es an der Zeit ist, der nächsten Generation die Bühne zu überlassen. Oh, wie sehr hast du von Papella eine TM geschenkt bekommen? Sehr schön. Als solltest du nach Sir Chester. Die geben mir keine TM? Okay. Finde ich auch. Nein, finde ich nichts. Okay. Endlich sind wir durch. Jetzt werden die Leute gar nicht mehr aufhören von dir zu reden. Wir haben fünf in Du hast ganz schön Kraft. Schon Rast auf den Kasten. Die ist wirklich total stark. Was? Ach so, du sagt es erst im Nachhinein jetzt, oder wie? Oder der stand hier vorher nicht, oder? Na egal. Das war's für heute. Warte, Kindchen. Ich muss noch ein paar Besorgungen in Clos City machen. Möchtest du mich vielleicht begleiten? Wenn du zum nächsten Arena-Stadion willst, musst du so oder so zurück nach Clos City. Gerne. Dann komm. Was ist hier? Der, Re der Sechste? Roy? Das findet ihr in der nächsten Folge raus, Leute.